Okay, dies ist dann mal die erste Vorlesung Grundbegriffe Topologie und äh, wie Sie dort sehen können, äh, machen wir heute metrische Räume, was wahrscheinlich für viele von euch eigentlich mehr eine Wiederholung ist oder vielleicht sein soll. Denn äh, ja, was ich heute machen möchte, ist ja eigentlich Sprechen über Räume mit gewissen mit gewisser Struktur. Das kann mal lineare Struktur sein. Es kann mal äh, topologische Struktur sein. Das werden wir dann später in dieser Vorlesung sehen. Es kann vielleicht normierte Struktur sein. Aber heute möchte ich mal sagen, was ist nochmal eine Metrik? Und wenn wir das verstanden haben. Das ist eigentlich ein Abstandsbegriff und wenn wir das verstanden haben, dann vielleicht können wir auch mal sehen, was nochmal offen und abgeschlossene Mengen sind und ich möchte gerne das Begriff Konvergenz wiederholen und auch äh, das Begriff Stetigkeit Fun Funktion auf metrischen Räumen also das ist für heute angesehen also da muss ich mir erstmal sagen was ist überhaupt eine was ist ein metrischer Raum das ist also Definition äh, sei x eine Menge. Eine Metrik d ist eine Funktion, die zwei Argumente hat, also der ja, ähm. Definitionsraum ist x, mal x und Werte in r annimmt, also das ist eine Funktion, sodass drei Eigenschaften gelten müssen. Zum ersten Mal nenne ich mal m1 für Metrik 1. Es ist immer Größe gleich 0. und die XY ist 0 dann und nur dann als x gleich y ist. M2, das ist Symmetrie, das heißt für alle x und y in diesem Raum gilt, dass die Abstand, die Metrik gleich 0, nein, also gilt, dass das genau die Abstand zwischen y und x ist. Also die Abstand zwischen x und y ist gleich der Abstand zwischen y und x. Und 3, das ist die Dreiecksungleichung. ungleichung Und das heißt, dass für alle x, y und z in diesem Raum, wenn ich von x nach z laufe, dann ist das kürzer, als ich erst nach y und dann von y nach z laufe. Also die kürzeste Weg ist die äh, gerade Weg sozusagen. Dazu habe ich ein paar. Bemerkungen, naja, ja, m1, ja falls nur gilt, also statt diesem, also nur gilt, dass xy Ah, nein, nur gilt, x ist gleich impliziert, dass die Abstand Null ist. Dann sprechen wir von Halbmetrik. Also, das heißt... Es ist möglich, dass x ungleich y ist und doch, dass die Abstand zwischen den zwei gleich 0 ist. Also, ich will gleich noch ein Beispiel davon geben, aber erst noch mal ein paar andere Bemerkungen. M2. oder eigentlich zu drei äh, Übungsaufgabe. Was auch gilt, äh, aus der Dreiecksungleichung, gilt, dass, äh, dass es immer so ist, dass wenn ich die Abstand zwischen x und z nehme, dann ist das größer als die Absein minus y minus z. Also das gilt für alle x, y und z im Raum. Machen wir ein paar Beispiele. Die erste, das erste Beispiel ist ja euklidische Metrik. Das verwenden wir ja fast immer. Und das ist eben definiert, wenn x gleich rn ist. Und dann ist die Abstand, nenne ich mal d2 ist eben die Wurzel der Summe der Quadrate der Unterschiede der Komponenten von x und y. Nein, das kennen wir ja alle. Man kann das verallgemeinern wieder auf rn und das nenne ich mal dp und p ist irgendeine Zahl größer als 1 und in diesem Fall nehme ich wieder die Wurzel aber diesmal die p Wurzel und statt die Quadrate nehme ich jetzt die p Potenzen und das ist auch eine Metrik. Das heißt, für diese kann man auch diese drei Eigenschaften kontrollieren. Naja, das erste ist ja schon klar, denke ich. Zweite auch. Wenn man x und y verwechselt, dann passiert ja nichts. Dreiecksungleichung. Fall. Ja, die Dreiecksungleichung ist ein bisschen Arbeit. Aber diese folgt... aus der Minkowski-Ungleichung. Und das möchte ich auch mal als Übungsaufgabe bezeichnen. Okay, das, ist, das sind äh, häufig verwendete Metriken auf äh, Euclides Raum. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Oh, Erstmal äh, die unendlich von xy, das möchte ich mal äh, so bezeichnen. Das ist statt Summe, dass ich das Supremum nehme. Äh, i ist 1 bis n, das Supremum von x, minus y, minus y, i. Und das ist wieder auf x ist rn, aber geht auch auf anderen Mengen. Und dann noch mal ein weiteres Beispiel. Das ist die diskrete Metrik. In diesem Fall nimmt dieser Abstand nur zwei Werte an. Es ist null falls x gleich y und 1, falls x ungleich y und man kann dann wieder überprüfen, dass diese drei äh, Bedingungen, diese drei äh, Regeln tatsächlich zutreffen. Dann noch ein weiteres Beispiel und äh, das ist eben Beispiel einer Halb. Metrik. Und in diesem Fall möchte ich gerne, dass die Menge, also der metrische Raum ist eine Menge von Funktionen, die von Intervall 0,1 gehen und Werte in R annehmen. Und ich möchte, dass f teilweise stetig ist. Und die Metrik, also ist diesmal eine Abstand zwischen zwei Funktionen, die Metrik äh, ist eben das Integral von 0,1 f von t minus g von t dt. Und warum ist das jetzt ein Halbmetrik? Naja, ich nehme mal ein Beispiel. Das F ist die Funktion, die immer gleich 1 ist. Und G von T ist entweder 1 oder 2, sagen wir. Und 2 ist genau, wenn T ist ein Halb. Und ähm, 1, wenn T ist nicht ein Halb. Also, wenn man die zwei Graphen zeichnet, dann ist das eben F01 und G ja, ist das gleiche. Allerdings hat G ein Punkt 2, genau dort. Aber in diesem Fall, wenn man das das Integral ausrechnet, äh, ja, das ist 0,1, aber f und g sind immer gleich bis auf einen einzigen Punkt, also das ist immer 0. Aber das, dass es sich unterscheidet in einem einzigen Punkt, das, das macht natürlich nichts aus für, für das Integral. Also das ist noch immer 0. Also hier haben wir ein Beispiel, wo f und g nicht gleich sind. Aber trotzdem ist die Abstand, also das Integral ist gleich 0. Also hier sprechen wir tatsächlich von Halbmetrik. Okay, das nächste Begriff, das ist eben Konvergenz. Und Konvergenz ist etwas über Folgen. Also die Definition ist wie folgt: Eine Folge xn in natürlicher Weise in einem metrischen Raum. heißt Konvergenz falls es irgendein Grenzwert auch genannt limes x, x gibt so dass für alle epsilon größer als 0 es gibt ein natürliche Zahl, sodass für alle n größer gleich groß N gilt, dass die Abstand zwischen xn und, und x kleiner ist als y. Dann mache ich mal wieder ein Beispiel. En uh, zeggen wir, X is diskrete Metrik. Dan gilt dat Xn gegen X geht. Das heißt, dass von irgendeinem äh, großen Abwert äh, muss gelten, dass alle xn schon gleich dem Grenzwert sind. Denn wenn das nicht der Fall wäre, ja, wenn xn irgendwann nicht gleich x ist, dann ist genau äh, dann ist die Abstand schon, schon 1. und deswegen kann es nicht kleiner als 1 äh, als epsilon sein. Also wähle Epsilon, sagen wir, ein halb, dann in dieser diskreten Metrik, äh, wenn die Abstand zwischen xn und x kleiner als epsilon ist, dann impliziert das gleich, dass xn x 0 sein muss, denn die einzige andere Möglichkeit ist, dass es 1 ist und das ist nicht kleiner als epsilon. Uh, und das impliziert, dass das xn ist gleich x. Also in diesem Raum sind die einzige konvergente Folgen, sind Folgen die uh, schließlich konstant sind. Uh, ein anderes Beispiel, uh, und dafür möchte ich wieder uh, zugreifen aus Funktionsräumen. Uh, zeigt, dass ja, Konvergenz wirklich von der Metrik abhängt. Also ich mache erstmal ein bisschen Platz. Also in diesem Beispiel möchte ich gerne, dass x wieder ein Funktionsraum ist. Sagen wir, alle Funktionen von 0, 1 nach r und f ist stetig und ich möchte mal zwei unterschiedliche verschiedene Metriken vorstellen, also d1 ist das Integral, das heißt die Abstand zwischen f und g ist einfach das Integral zwischen f und t minus g von t und T unendlich von f und g ist eine Submetrik. Also in diesem Fall nehme ich T 01 und versuche einfach die größte Abzahl zwischen f T und gc zu finden. Das sind beide Metriken. Und jetzt denke ich an die folgende Funktion: fn oder Folge. Das ist also eine Folge in x. Und fn von t ist einfach definiert als t hoch n. Ja, dann kann ich auch mal aufschreiben, wie die Funktion aussieht. Bis 0 und 1. Das heißt, dass f1 von t ist einfach gleich t. f2 ist diese Teil eines Parabols, und f3 sieht so aus, f4 sieht so aus und so weiter. <lacht> äh, ja, dann kann man da denken, was ist dann die Grenz, was der Grenzwert von dieser, Funktio dieser folgenden Funktion, konfiguriert gegen was? Naja, es sieht aus, dass der Grenzwert eigentlich eine Funktion ist, die überall 0 ist. Also f von t ist konstant 0. Und die Frage ist also, konvergiert fn gegen f? Na, machen wir das erstmal in d1. Sehen, ob das stimmt. In d1 habe ich... Die folgende Rechnung. Das ist Integrale t hoch n minus 0, dt. Und ich glaube, das ist 1 durch n plus 1. Und wenn n gegen 0 geht, äh, gegen unendlich geht, geht diese Zahl tatsächlich gegen 0. Und ja, das ist genau die Definition, nehme ich an. Also, also äh, in diesem Fall ist es tatsächlich der Fall, dass Fn gegen F konvergiert in diese Metrik d1. Aber jetzt in der anderen Metrik, wie sieht es dann aus? Ja, das Supremum von alle t zwischen 0 und 1, t hoch n minus 0. Und äh, ja, wenn ich das t gleich 1 wähle, dann kriege ich hier immer 1 und das ist tatsächlich die größte Zahl, die ich kriegen kann. Und das konvergiert eben nicht gegen n. Äh, also in diesem Fall in Metrik d unendlich konvergiert fn nicht gegen f. Und man kann eigentlich zeigen, dass es überhaupt nicht konvergiert, nicht gegen f, nicht gegen irgendetwas. Also diese Folge in der Metrik d unendlich ist nicht konvergent. Hier ist eine Definition, die hoffentlich auch schon bekannt ist. Eine Epsilon-Kugel von x in einem metrischen Raum ist die Menge von allen Punkten, von allen Punkten y in x. So dass die Abstand zwischen x und y kleiner als y ist. Machen wir nochmal ein Beispiel. Äh, d ist wieder die diskrete Metrik. Ja, dann hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten dass die epsilon kugel von X ist entweder nur der Punkt X, nämlich ist, falls Epsilon kleiner gleich 1 ist, und es ist der ganze Raum, wenn Epsilon größer 1 ist. Äh, auch um das Begriff Konvergenz, Das kann ich mit diese epsilon kugel auch umformulieren. Nämlich Xn geht gegen N, falls für alle Epsilon größer als 0 gibt es eine natürliche Zahl N, sodass für alle N größer als N gilt, dass Xn ist in der Epsilon-Kugel, aber in diesem Fall möchte ich Epsilon gleich 1 durch n haben. Okay, jetzt kommt vielleicht ein neues Begriff und das werde ich da mal in diesem Lemma fassen. ein metrischer Raum XD hat die Hausdorff Eigenschaft und das heißt für alle x ungleich y in diesem Raum gibt es ein epsilon größer als 0, sodass die epsilon-Kugel um x und die epsilon-Kugel um y sich nicht durchschneiden. Und ja, das ist äh, braucht ein kleinen Beweis. Beweis. Okay, sei x ungleich y, das heißt, dass die Abstand zwischen x und y äh, größer als 0 ist, denn x ist ungleich y. Okay, jetzt wähle ich äh, y ist genau die Hälfte dieser Abstand. <klingel> dann, für jedes Z in die Epsilon-Kugel von X gilt, ja, da möchte ich dann gerne wissen, was ist dann die Abstand zwischen Z und Y? Äh, naja, dann habe ich die umgekehrte 3X, ungleichen, z und y, ist eben größer oder gleich die Abstand zwischen z und x minus die Abstand zwischen x und y. Okay, aber das ist kleiner als epsilon. Also ist kleiner als die Hälfte dieser Abstand. Das heißt, es ist insgesamt äh, größer als die Hälfte der Abstand zwischen x und y. Und das ist genau y. Okay. Aber was heißt das, dass dieser Abstand größer ist als Epsilon, deswegen ist Z nicht in die Epsilon-Kugel rund Y enthalten. Und das gilt natürlich für jedes Z, für jedes Z in diese Kugel. Also... Die Epsilon-Kugel um x und die Epsilon-Kugel um y sind tatsächlich äh, disjunkt. Ja, man kann das natürlich auch grafisch hinschreiben. Hier habe ich x, hier habe ich y und äh, das ist die Abstand dxy, ist genau 2y. Und wenn ich jetzt eine Kugel nehme mit Radius und eine andere Kugel jetzt rund y, auch mit Radius y, ja, dann können die Beine sich nicht durchschneiden. Und das ist genau, was ich in diesem Lemma zeigen möchte. Diese Hausdorff-Eigenschaft, also ein metrischer Raum ist Hausdorff, diese Hausdorff-Eigenschaft hat ein äh, folgendes Korollar, äh, das heißt, jede konvergente Folge in einem metrischen Raum hat ja nicht nur ein Grenzwert, aber auch einen eindeutigen Grenzwert. Na, wie zeigt man das? Also ah, das ein Widerspruchsbeweis. Äh, nehmen wir an, dass xn zwei Grenzwerte hat. xn geht gegen x und xn geht auch gegen y und x ist ungleich y. Naja, was gilt dann? Dann gilt dann, dass wir, wenn wir y gleich die Abstand zwischen x und y wählen, und naja, machen wir das mal durch 2, dann haben wir noch immer etwas Positives, und aus dem vorherigen Beweis wissen wir, dass die Epsilon-Kugel rund x und die Epsilon-Kugel rund y die jung sind. Also, falls xn gegen x, also xn, hat dann, muss dann in diese Kugel liegen für alle x groß genug für alle n groß genug äh, dann ist eben xn nicht in der epsilon kugel und y enthalten also dann ist es unmöglich dass xn auch noch gegen y konfigiert und ja das ist eben das Ende des Beweises. Okay, na jetzt habe ich erzählt, was eine Metrik ist. Ich habe erzählt, was Konvergenz ist. Ich denke, diesmal muss ich mal erklären, was offene und abgeschlossene Mengen sind in einem metrischen Raum. Okay, ich habe wieder einen metrischen Raum xd und ich möchte sagen, dass eine Teilmenge w in diesem Raum äh, ist offen, falls für jeden Punkt in w gibt es ein positives epsilon, sodass die epsilon-Kugel b epsilon x auch noch ganz in W enthalten ist. Äh, w heißt abgeschlossen falls das Komplement x minus W offen ist. Das heißt nicht, dass es eine Menge nicht offen ist, dass es dann geschlossen ist. Es geht nur um das Komplement hier. Und ja, dann haben wir die folgenden Eigenschaften von offenen Mengen O1. Ja, die leere Menge ist immer offen und der ganze Raum ist auch offen. O2, zwei. die zweite offene Eigenschaft ist, dass, wenn ich Vereinigungen nehme und nicht nur be Vereinige, beliebige Vereinigungen, beliebige Vereinigungen äh, von offenen Mengen, die sind wieder offen. Und Durchschnitt geht eigentlich auch, aber dafür ist es wichtig, dass es endliche Durchschnitte sind. Also endliche Durchschnitte von offenen Mengen sind wieder offen. Aber die gleichen Eigenschaften kann man dann eigentlich auch für äh, abgeschlossene Menge schreiben. Das heißt, wir gehen nur zum Komplementen. Äh, G1 für geschlossen. Naja, wenn die leere Menge offen ist, dann ist x, das ist das Komplement des Lehre, der leeren Menge, ist natürlich geschlossen. Und das Komplement von x ist die leere Menge sind abgeschlossen. Äh, ich denke, ich möchte das doch lieber als Eigenschaft AE1 bezeichnen für äh, abgeschlossen. A2, na, beliebige äh, ja, jetzt nicht Vereinigung, die beliebige Durchschnitte von abgeschlossenen äh, Mengen sind wieder abgeschlossen und endliche Vereinigungen von abgeschlossener Menge sind wieder abgeschlossen. Ja, das sind insgesamt sechs Eigenschaften und ich werde sie nicht alle beweisen. Aber ich denke, ich nehme doch ein bisschen Zeit, um wenigstens O3, wenn man etwas schreibt, O3 zu beweisen. Und dann ist es vielleicht auch klar, warum wir endliche Durchschnitten brauchen. Okay. okay, sei wi of i ist 1 bis m. Und ähm, wie mache ich das? Äh, und w ist also dieser Durchschnitt ähm, w i und ich nehme an, dass ich auch einen Punkt in diesem Durchschnitt habe. Äh, das heißt, x ist in wi für alle i. Und weil x in wi ist, gibt es, gibt es eine epsilon-Kugel, äh, und ich möchte mal epsilon-i-Kugel, rund x, die auch noch in wi enthalten ist. Das ist ebenso, weil diese WIs offen sind und x in WI enthalten ist. Okay, jetzt muss ich eine Kugel finden, die im W enthalten ist. Das heißt, wir nehmen das Minimum i ist 1 bis n der i. Naja, jede Epsilon i ist positiv und jetzt habe ich das Minimum von endlich viele Epsilon-Is. Wenn das unendlich viele Epsilon-Is wären, habe ich vielleicht nicht einmal ein Minimum, dann habe ich vielleicht ein Intimum, aber ich kann nicht zeigen, dass es 0 ist oder größer als 0. Aber weil das hier endlich viele epsilon i sind, weiß ich auch, dass das Minimum noch immer positiv ist. Und, ja, B Epsilon von X ist dann natürlich auch in B Epsilon I von X enthalten, denn Epsilon I ist eben größer gleich Epsilon. Und das ist in B I -E und daraus folgt, dass B Epsilon von X ist, nicht nur in jedes i enthalten, aber deswegen auch in dem Durchschnitt und das war eben weh. Und ja, das ist das Ende dieses Beweises. Dann machen wir mal ein paar Beispiele. Äh, sei ja, mit Euklidischen Topologie, äh, Metrik ausgestattet. Na, was wissen wir? Uh, zum Beispiel, dann sind Intervalle ohne Randpunkte. ohne Randpunkte sind tatsächlich offen. Ähm, einzige Punkte sind abgeschlossen. Ähm, ja, halboffene. Intervalle sind weder offen, noch abgeschlossen. <lacht> äh, eigentlich ganz allgemein, gemein, Kugeln sind offen. Ja, dann mache ich noch nochmal ein Bild. Hier ist x, der Radius ist y. Und die Frage ist: Ist es offen? Das heißt, wenn ich irgendeinen Punkt finde, y, in dieser in Epsilon-Kugel, diese ist es dann auch immer so, dass ich eine andere Kugel finden kann? rund y, die noch immer in dieser größeren y-Kugel enthalten ist. Naja, wie muss ich dann äh, dieser Radius wählen? Also sei y in dieser y-Kugel enthalten. Und dann nehme ich eben d x, y ist also keine aus y. Ja, wie soll ich diese Radius wählen? Nenne ich mal Delta. Äh, also ich nehme Delta ist y minus Abstand zwischen x und y. Und wenn er noch irgendwo ein z in dieser kleinen Delta-Kugel habe, also das ist Delta von Y. Ja, was gilt dann? Dann ist die Abstand zwischen X und Z ist höchstens die Abstand zwischen äh, x und y plus Abstand y, z. Aber ja, das ist eben, na, wie nenne ich das? Äh, und das ist y minus delta x. y ist y und das ist genau was ich brauche. Äh, hm. Es sei denn, denn das ist nicht echt gleich, das ist wirklich echt kleiner. Aber das ist genau was ich brauche. Also Z hat Abstand kleiner als epsilon zu x und deswegen, deswegen gilt, dass Z ist auch in dieser Wahl enthalten. <lacht> mal sehen weitere Beispiele die noch interessant sein ja Mengen davon aber ich denke dass ich jetzt äh, weitermachen möchte mit dem nächsten Begriff und das sind eben stetige Funktionen stetige Funktionen also wir kennen die Definition wahrscheinlich noch Definition seien x dx und y, dy, zwei metrische Räume, dann heißt eine Funktion von x nach y stetig, in irgendein Punkt im ersten Raum, falls für jede Epsilon größer als 0 existiert ein Delta größer als 0, so dass äh, die Abstand zwischen x und y kleiner als Delta ist, dann folgt da aus, dass die Abstand und jetzt im Bildraum y gemessen von zwischen f und x und f und y kleiner als y ist. Und äh, f heißt nur stetig falls Stetig in jedem x in x. Okay, das heißt, wenn ich mal hier Raum x hab und da Raum y und f geht von x nach y, hier ist x und hier ist f von x, das heißt, jedes Mal, was ist der Raum x, das ist der Raum y, jedes Mal, dass ich hier eine Radius y und ein y-Kugel rund fx habe, dann muss ich irgendwann ein Delta finden können, sodass. Die, die Delta-Kugel von, äh, von X, wenn ich das mit F nach Y transportiere, dass das irgendeine Teilmenge von dieser Epsilon-Kugel rund F sein muss. Okay, so sieht das Bild aus. Und äh, ja, dieses Begriff lässt sich in verschiedenen Arten fangen. Und äh, das möchte ich dann im folgenden Theorem darstellen. Theorem. Die folgenden Aussagen sind äquivalent. Und dann habe ich gleich vier von diesen. F ist stetig. Zwei. Für jeden Punkt X gibt es ein R und... Jede Epsilon größer als 0 gibt es ein Delta größer als 0, sodass das Bild des, der Delta-Kugel rund x enthalten ist in die Epsilon-Kugel rund f von x. Okay. Dann Nummer 3. Falls ich irgendeine Folge habe, die gegen x konvergiert, dann impliziert das, dass f von xn gegen f von x konvergiert. Also konvergente Folgen werden auf konvergente Folgen abgebildet. Und der letzte Urbilder, von offenen Mengen in Y. Das heißt, wenn ich hier irgendwo eine offene Menge nehme und ich nehme das Urbild, äh, dann sind äh, die wieder offen in X. Und das ist vielleicht äh, merkwürdig, das, ja, ich brauche nur, dass, eine offene Menge, dass ich hier eine offene Menge habe und zeigen, dass das Urbild noch immer offen ist. Das ist äquivalent zu stetig. Also, das möchte ich dann gerne beweisen. und Da brauche ich mehr als eine halbe Tafel, aber ich kann wenigstens anfangen. Von 1 nach 2, naja, schau das Bild mal an. Das ist eigentlich nur Umformulierung. Also, da brauche ich eigentlich nichts zu beweisen. Äh, also, es wird interessanter mit dem Schritt von 2 nach 3. Na, wie geht das? Äh. Okay, sei äh, x gegen n konvergente Folge äh, und ich wähle dann äh, Epsilon beliebig und Delta gemäß Eigenschaft 2. <lacht> äh, dann gilt, dass wenn ich mal, äh, no, wie sage ich das? Weil xn gegen x konvergiert, ist es so, gibt es ein n, so dass für alle n größer als n, xn tatsächlich in die Delta-Kugel rund x liegt. Aber dann auch, wenn ich das Bild nehme von xn, das liegt dann eben im Bild von dieser Delta-Kugel. Und äh, wegen Eigenschaft 2 ist das enthalten in der Epsilon-Kugel rund f von x. Okay, dann habe ich jetzt, dass es ein n gibt, sodass für alle n größeres n, das gilt, dass diese dieser Punkt in dieser Umgebung enthalten ist. Aber das ist genau die Definition, dass, Fn von, äh, dass f von xn gegen f von x konvergiert. Und dann haben wir genau die Eigenschaft 3. Okay. Na, mal sehen, ob ich noch Platz habe für diesen Schritt. Okay, sei W in Y offen. Und nehmen wir an, Widerspruchsbeweis. Uh, das Urbild ist nicht offen in X. Okay, was sagt das uns? Also, wenn das Urbild nicht offen ist in X, uh, das heißt dass es irgendein Punkt x in Urbild von W gibt, sodass es keine epsilon Kugel hat, die noch ganz in Urbild von W enthalten ist. Sodass für alle epsilon größer als 0, diese Kugel liegt eben nicht in diesem Urbild. Und deswegen... Es gibt es für alle natürliche Zahlen, äh, naja, nehmen wir größer als 1, äh, gibt es ein Xn äh, so, dass äh, Xn, wir so, Xn liegt zwar in die 1 durch n Kugel rund x, aber es liegt nicht in Urbild von W, okay. Aber wir wissen, dass W offen ist, also, es gibt ein Delta größer als 0, so dass, äh, wenn ich das Bild von x nehme, und ich nehme die Delta-Kugel rund ist, dann ist es noch ganz in W enthalten. Okay, jetzt für. Uh, N ist 1 durch Delta. Okay. Und N größer gleich N gilt, dass Xn uh, ja, ist eben in äh, dieser Kugel enthalten. Uh, und ja, das ist wieder in dieser Kugel enthalten. Und äh, nein, das mache ich falsch. Ähm. Okay, das durch ihn nochmal. Ich, noch ich denke, das stimmt nicht ganz. Ähm. Das mache ich nochmal. Okay, delta ist in W enthalten. Okay, aber aus drei weiß ich, dass FXN konvergiert gegen f von x. Also es gibt irgendein n, so dass für alle n größer groß n äh, ist f von x n tatsächlich in diese Delta-Kugel rund f von x enthalten. Und damit ist xn selbst, ist enthalten im Urbild von dieser Delta-Kugel und das ist wieder in Urbild von w. Aber das ist ein Widerspruch mit der Definition, von, ja, wie ich eigentlich diese Folge x, -N gewählt habe. Und ja, dann habe ich meinen Widerspruch und es war ein Widerspruchsbeweis, das heißt also äh, F muss trotzdem offen sein. Dann bleibt noch ein Schritt und das ist wieder von 4 zurück zu 1. Also, äh, sei x in x und epsilon positiv beide beliebig. Dann ist das äh, eine offene Menge. Also mit 4, äh, mit wir wissen dann auch, dass das Urbild auch offen ist, aber diesmal nichts. Und? Diese Menge enthält x. Also x ist ein Punkt in einer offenen Menge. Deswegen gibt es irgendeine positive Zahl Delta, so dass die Delta-Kugel noch ganz in diesem Urbild enthalten ist. Okay, aber dann heißt das auch, dann wenn ich das Bild dieser Delta-Kugel nehme, dann ist das enthalten in F von dieses Urbilds und das ist wieder in dieser epsilon kugel enthalten. Und Stetigkeit von f folgt zumindest in x. Aber x ist beliebig. Also f ist stetig auf dem ganzen Raum X. Und damit haben wir hier diese vier Äquivalenzen bewiesen. Und äh, ja, damit ist das, der, der Beweis fertig. Die nächste Definition ist eine Variation auf das Begriff Konvergenz, das heißt, eine Folge xn in einem metrischen Raum xd heißt Cauchy-Folge Cauchy -Folge. Nach dem französischen Mathematiker Auguste Marie, glaube ich, dass der heißt, Auguste Marie Cauchy, äh, falls äh, für jede epsilon größer als 0, äh, gibt es ein n, natürliche Zahl, so dass für alle n und m beide größer als groß n. Gilt, dass die Abstand zwischen Xn und Xm kleiner als Null ist. Also, dieses Begriff Existenz äh, setzt die Existenz eines Grenzwerts. nicht voraus, also existent eines Grenzwerts, äh, nicht nötig. Aber das gibt sofort die weitere Definition. Ein metrischer Raum xd heißt vollständig falls jede Cauchy-Folge tatsächlich einen Grenzwert hilft. Heilherz. Cauchy-Folge konvergiert. Na, dann muss ich mal wieder ein paar Beispiele machen. Beispiele. Konvergente Folgen sind auch Couché. Uh, vielleicht soll ich was zeigen, was nicht, äh, nicht konvergiert, aber trotzdem koschier ist. Uh, zum Beispiel diese Folge: Größe gleich 1. Auf dem Raum x ist gleich 0 unendlich. Äh, Euklidische äh, Metrik. ist zwar eine Cauchy-Folge, aber Grenzwert, ja, was soll der Grenzwert dieser Folge sein? Das muss mal 0 sein. Aber 0 liegt eben nicht im Raum. Also es hat im Raum, im Raum X, hat es keinen Grenzwert. Und deswegen ist X, nochmal dieses Intervall mit äh, dieser Metrik äh, ist nicht vollständig. <lacht> ähm, ja, was sind dann vollständige Räume? Na ja. Äh, äh, Euklidische Metrik ist vollständig. Ähm, äh, wenn ich Q hoch N nehme, wieder euklidisch, äh, es ist nicht vollständig. Es hat einfach nicht alle Grenzwerte. Ich schreibe nicht ständig. Das sollte natürlich nicht vollständig sein. Und wie zeigt man das? Naja, zum Beispiel, wenn n gleich 1 ist und xn ist gleich Pi auf N-Dezimalstellen. Dann gilt, dass xn zwar ein, eine rationale Zahl ist, aber äh, Grenzwert Pi liegt eben nicht in Q und deswegen ist Q nicht vollständig. Nehmen wir mal wieder einen metrischen Raum. Teilmengen A in E vererben die Metrik. Also wenn ich die Metrik D auf A einschränke, dann ist das noch immer eine Metrik und damit kann ich die folgende Proposition formulieren. Äh, sei xd vollständig. So gilt ähm, a als Teilmenge mit der gleichen Metrik ist vollständig. dann und nur dann, als A abgeschlossen ist. Und ja, das möchte ich dann mal gerne beweisen. Und dann haben wir also zwei Richtungen. Erstmal diese Richtung. So A vollständig. Nehmen wir an, A ist nicht abgeschlossen, das heißt, es gibt irgendeinen Punkt X <lacht> im Komplement, so dass für alle positive epsilon ist die epsilon kugel und x ist nicht disjunkt von a. Und warum ist das? Naja, a ist nicht abgeschlossen. Das heißt, das Komplement ist nicht offen. Das heißt, es gibt irgendwann wie ein Punkt, irgendwo ein Punkt X in diesem Komplementen, sodass es keine einzige Epsilon-Kugel hat, die noch ganz im Komplement äh, enthalten ist. Das heißt, jede Epsilon-Kugel von x muss auch a durchschneiden. Okay. Okay, now sei Epsilon n ist gleich 1 durch n, für n größer gleich 1. Und ja, dann gibt es ein x, sagen wir xn für dieses epsilon n, sodass es zwar in dieser Kugel enthalten ist, aber auch in A. Äh, ja, dann gilt, dass xn eben gegen x konvergiert. Also xn ist tatsächlich eine Cauchy-Folge, denn es ist eine konvergente Folge. Also jetzt haben wir eine Cauchy-Folge in A enthalten, die Folge konvergiert, aber nicht gegen einen Punkt in A, denn x der Grenzwert liegt in x minus a. Also äh, xn konvergiert, ja, es konvergiert, aber nicht in a, denn der Grenzwert liegt nicht in a. Und ja, damit haben wir gezeigt, dass a doch nicht vollständig ist. Und das ist die eine Hälfte des Beweises. Und jetzt in die andere Richtung. Was machen wir dann? Äh... Okay, sei A abgeschlossen und Xn Teilmenge von A, Kushi. Okay, dann ist Xn auch eine kushi <lacht> Xn ist auch kushi im ganzen Raum, und äh, der ganze Raum hier ist vollständig, also xn konvergiert in x gegen einen Grenzwert x. Okay? Falls x, dieser Grenzwert, nicht in a liegt, so, äh, ja, wenn es nicht in a liegt, dann liegt es im Komplement von a. Und A ist abgeschlossen, also X liegt in irgendeine epsilon kugel von sich selbst, die noch ganz im Komplement von A enthalten ist, denn das ist eben eine offene Menge. Okay. Aber das widerspricht... Dass diese Folge gegen x konvergiert, denn ja, weil x eben in einer offenen Kugel außerhalb A liegt, ja, kann es nicht so sein, dass xn all diese Punkte liegen in A, doch gegen x konvergiert. Und dieser Widerspruch äh, äh, äh, sagt, dass Oh, was sage ich hier falsch, was ich sagen, was ich eigentlich sagen möchte ist, falls x eben nicht in A liegt, äh, dann liegt A im Komplement, das Komplement ist offen, also nicht nur x liegt im Komplement, auch eine epsilon kugel liegt noch im Komplement und deswegen kann äh, eben weil es ja abgeschildert ist von, von dieser Kugel, abgeschützt äh, kann XN nicht gegen X konvergieren und das ist genau gegen unsere Annahmen und deswegen gilt dass X wirklich in A enthalten ist und das zeigt dass jede äh, Cauchy-Folge in A konvergiert und das ist genau was ich zeigen muss und damit ist auch dieser Beweis zu Ende. Okay, jetzt sind wir wirklich zum letzten Begriff dieser Vorlesung und das ist folgende. eine Funktion F von einem metrischen Raum zu sich selbst heißt Kontraktion. Falls. Ja, es ist hier ein Kontraktionsfaktor ro gibt, sodass für alle x und y im Raum gilt, dass wenn ich das, die Bilder nehme und den Abstand ausrechne, dann ist das kleine gleich ro mal die ursprüngliche Abstand. Und äh, ja, dann kann man leicht zeigen, dass Kontraktionen tatsächlich stetige Funktionen sind. Kontraktionen sind stetig. Aber äh, das Wichtiges Ergebnis von Kontraktionen, das ist ein Satz, der normalerweise äh, der banach Fixpunktsatz heißt Okay, sei xd ein vollständiger, das ist sehr wichtig, äh, metrischen Raum und f von x nach x eine Kontraktion. In diesem Fall dann hat f einen und nur einen, einen eindeutigen, einen, was wir nennen Fixpunkt, sagen wir x0, und es heißt Fixpunkt, weil wenn ich f drauf loslasse, dann bleibt das immer x0. Naja, ja, diesen Satz habt ihr vielleicht auch mal so gesehen. Es ist nicht so schwer zu zeigen, aber ich werde es in dieser Folge nicht machen. Es ist, sieht gut aus aus einer Übung. Aber äh, das Wichtige an diesem Satz ist, dass es für jeden metrischen Raum gilt. Und äh, wie wir sehen oder schon gesehen haben, es gibt äh, eine ganze Menge interessante Banach-Räume äh, und metrische Räume, äh, wo, wofür dieser Satz wirklich äh, sehr interessant ist. Äh, zum Beispiel äh, in der Vorlesung in der Verschaugleichung zeigt man äh, mit Hilfe dieses dieser, äh, dieser Satzes, dass es unter gewissen Umständen eindeutige Lösungen von äh, gewöhnlichen Differentialgleichungen gibt. Okay, äh, das ist es mal für heute. Äh, die, in der nächsten Vorlesung werden wir dann tatsächlich übergehen zu topologischen Räumen.